Liebe Avatarinnen und Avataren, liebe Menschen, meine 10-jährigen Neujahrsregeln richte ich schon recht früh an euch. Wir waren nach. Das Hauptthema dieses Jahres soll sein, Dankbarkeit. Dankbarkeit für Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja nie etwas Verkehrtes, wie ich meine möchte. Äh, ich bin hier Jahr ein dankbar für viele Dinge. Ich freute mich zum Beispiel darüber, dass mein Aufruf ans Jobcenter vor dem Schülern zu vermeiden, über 5000 Zugriffler hatte auf die bei YouTube und als Mail und als Flugblätter. Nach der vielen Dank auch gefördert unter anderem von Konstantin Becker, Dank nochmal und von vielen anderen. Das war her. Jetzt, meine Liebe hat mich gefreut, dass die Petition von Inge Hannemann gegen Sanktionen im Hartz IV äh, erfolgreich war. Erfolgreich heißt, heißt statt 50.000 haben wir weit über 80.000 Unterschriften einsammeln können, dass wir nun eine Reaktion des Bundestages geben müssen, auch dafür. Vielen Dank. Ich selber habe für diese Petition und für meinen Aufruf Aufgeworfen und jetzt kommen wir wieder zum Punkt der Aufmerksamkeit. Nicht nur privat wurde ich wahrgenommen damit, nein, auch Und es wurde mir dann, wie gesagt, nicht privat, sondern eben mit äh, In dem Zusammenhang wurde mir dann sogar etwas schriftlich gegeben nicht, dass man mir etwas wie, und zwar hm, das ist ja doch sehr schön, es bezog sich ausdrücklich auf den Aufruf vom Schienen zu stehen, äh, zu vermeiden, entschuldigung, äh, zu vermeiden und auf meine kleine Werbung, die ich privat gemacht hatte, per E-Mail, Darauf bezog sich Mief, äh, Mief. ja, und da fühlt man sich wahrgenommen, da erfährt man Aufmerksamkeit, da sieht man, die Person, nein, die Botschaft kommt an, sie erzeugt eine Reaktion. Eine Reaktion, die mich motiviert, ermutigt, dran zu bleiben und man sich mich vermeiden lässt halt auch weitere äh, Reaktionen dieser Art von meinem Belief äh, hervorzurufen. Ich weiß, am Ende ist äh, es nicht weitergeht. Aber es ist doch etwas sinnvoll. Nun nochmal Ratschlag, nehmt ihr mal zwischendurch auf eure Schulstückzeit raus, ne? Äh, nachdenklich oder angenommen immer mal denken, es ist immer Zeit etwas cooles zu tun, im Netz zu surfen, Aufrufe zu verbreiten, Präzisionen zu zeichnen oder andere gute Dinge zu tun. Und man kann es auch real machen, leider gibt es Menschen, die kein anderes Geld bekommen, nämlich kann man einen Euro oder auch mehr, mehr ohne etwas zu essen, auf der Straße reichen. Leider ist es notwendig. Ich danke euch. Macht's gut. Liebe Avatarinnen und Avatare, See you.